Hallo zusammen, ich bin Jessie. Ich darf hier in der Kita St. Anna die verkürzte Lehre machen. Ich bin gerade im ersten Lehrjahr und ich nehme euch mit durch den Kita-Alltag. Ich habe mich für die Lehre in der Kita entschieden, weil die Kinder sind ehrlich, man hat einen vielseitigen Alltag und jeder Tag ist unterschiedlich. Ich mache eine Ausbildung in der Kita St. Anna, wie man Zeit und auch Raum für die eigenen Erfahrungen Man wird alle Lehrjahre von einer Berufsbildnerin begleitet. Es ist auch schön, wir sind mehrere Lernende. Und auf jeder Gruppe haben wir durchmischt das Alter der Kind. Für die Ausbildung als fachfraubetreues Kind sind die Voraussetzungen, du solltest gerne um Menschen herum sein, Geduld mitbringen und zudem flexibel sein, weil in der Kita immer etwas los ist. Der Kita-Alltag ist nicht nur Spielen mit den Kindern, es gehört viel mehr dazu. Wir fördern die Kinder ihrer Entwicklung, haben Gespräche mit den Eltern und halten das schriftlich fest. So, ihr habt einen kleinen Einblick gehabt in die Kita und wenn es euch gefallen hat, dann wollt ihr euch doch bewerben bei der St. Anna Stiftung.